So müssten wir wieder klar sehen, oder? Hallo! Immer noch geht es mit dem Energiethema weiter. Diesmal nicht bei Nacht, sondern eher bei Tag. Im zweiten Teil, bei dem Teil, wie funktioniert freie Energie? Und... Da ist mir in den letzten halben Jahr krasses Zeug passiert, was ich euch nicht vorenthalten will. Ich habe mir jetzt mal eine hypothetische Geschichte zurechtgelegt im Kopf. Und ich fordere euch auf, die zu überprüfen, ob es so ist und ob ich mir diese ganzen Details richtig gemerkt habe. Ich habe vorher zwar noch mal versucht, mir die ganzen Details noch mal anzuschauen, aber ähm, alles ist schief gegangen bei der Recherche. Die Internetseite nicht gefunden, das Buch nicht gefunden, was ich dachte, ach lauter so Sachen. Also habe ich mir gesagt, machen wir es mal aus dem Kopf heraus. Und zwar in der hypothetischen Geschichte geht es um eine weibliche äh, Menschen, <lacht> einen weiblichen Mensch, ein weibliches Wesen, was in DDR-Zeiten den Beruf Physiker erlernt hat oder besser gesagt das studiert hat. Mhm. Kurz vor der Wende war es dann so gewesen, dass die Computer so weit entwickelt waren, dass Physikinteressierte und Mathematikinteressierte eine riesen Spielwiese hatten und in der Zeit konnte sie nach lauter Lust, so wie sie es da gerade wollte, probieren. Sie äh, probierte damals mit Fraktalen herum, Na, hat jetzt nicht unbedingt was mit Physik zu tun, aber hängt im weitesten Sinn auch damit zusammen. Äh, Fraktale ist dieses Zeugs mit dem Apfelbrotmännchen ähm, oder Julia Menge, den Begriff gibt es da auch noch irgendwie. Und zwar geht es da eigentlich nur darum, dass man eine Formel hat und das Ergebnis der Formel wieder als Startwert eingesetzt wird und dann so nach und nach Punkte auf diesem Diagramm da eben entstehen. Ne? Wenn man so eine X- und Y-Achse hat, wenn man es noch ein bisschen komplexer machen will, vielleicht so eine Z-Achse mit rein. Wer weiß, dreidimensional geht es bestimmt auch darzustellen. Aber lassen wir es erstmal beim Zweidimensionalen. Damit hatten diese Computer nämlich die ganzen letzten Jahrzehnte richtig viel zu tun. Dieses Apfelbrotmännchen, was der ben war Mandelbrot in den 70er Jahren mal rausgehauen hat, war ähm, eine Formel. Ich suche sie da nochmal raus, und blende sie ein. Also diese Formel da. Und äh, wenn man die halt hat berechnen lassen, dann kam dieses Bild hier raus, was wie Äpfel mit Spitzen, an Äpfel mit Spitzen aussieht. Und wenn man sich die Ränder anschaut, sieht man, dass das wieder lauter solche kleinen, genau solche Äpfel sind wie das ganze große Bild. Und das, in das Bild kann man eben hineinzoomen wenn man möchte, wenn man die Programme eben hat. Und damit sind die letzten Jahrzehnte, ich glaube auch viele Benchmark-Tests von PCs gemacht worden. Ich meine, je schneller und je tiefer man da reinzoomen kann, desto höhere Rechenleistung brauchst Und ja, da haben die in den letzten Jahren Weltrekorde damit aufgestellt. Dann ist es irgendwann so schnell geworden, dass, wenn du dir das anguckst, das Auge gar nicht mehr so richtig mitkommen kann. Und ich glaube, jetzt sind sie so bei... 3D angelangt. Okay, bleiben wir aber erstmal so bei 1989, wo die Computer noch so im C64 und Amiga-Status gewesen sind. Und, ups, die Wende kam und die Aufgabengebiete wurden den industriellen Zwecken zugewandt. Kann man ja verstehen irgendwie. Naja, jedenfalls äh, hat sie dann aber nicht aufgegeben. Und hat privat zu Hause weiter geforscht mit einem kleinen, war es ein Amiga gewesen? Ja, wird schon Amiga gewesen sein. Irgend sowas war es gewesen. Und musste sich natürlich aber auch noch Geld irgendwie dazu verdienen. Jetzt so als arbeitslose Physikerin sozusagen. Ist dann bei der Raumfahrt untergekommen, einer östlichen Raumfahrtorganisation. Und die haben solche Programmierer gebraucht, die sich mit Fraktalen ausgekannt haben, um ihre Planeten und ihre Sonnen zu berechnen. Wenn man da so einen Schnipsel eben hat aus dem Fernglas irgendwie her und weiß, wie das komplette Ding aussehen hat, dann muss man das ja irgendwie füllen. Und nur Copy und Paste mit Photoshop ist langweilig, fällt auch auf, aber diese Fraktalformel da, die macht dieses Anfangsbildchen, kopiert immer aber immer mit einem mit einer kleinen Änderung sozusagen ne? immer ähnlich aber nie komplett gleich ne? und somit kann man dann ein komplett neues Bild mit den Sachen befüllen, mit dem man befüllen will Ja, und eines Tages sollte sie irgendwie so eine Sonne berechnen ähm, und nachdem sie dann fertig war, hat das Programm aber ganz komische Sachen gemacht ne? Die ist irgendwie aufgegangen und dann wieder zusammengegangen Hinweisgehende ne? ist eine Sonne entstanden und sie wollte ja aber ihren Job machen, war ja ihre Aufgabe gewesen ne, und hat dann den Fehler gesucht. Ne. Also, es hat sie angekotzt, dass das passiert ist, schätze ich mal. Dann ist sie auf die Suche gegangen und hat mitbekommen, dass bei dieser abgewandelten Mandelbrotformel, ne, die dafür das Programm verwandt worden ist, und um dieses Fraktrate da eben zu berechnen, ein kleiner Fehler drin gewesen ist. Ob jetzt Tippfehler gewesen ist oder von äh, künstlicher Intelligenz absichtlich da reingemacht, wollen wir erstmal dahingestellt lassen. Äh, Fakt war jedenfalls, dass äh, statt hoch äh, minus 1x, glaube ich, hoch minus Stern stand oder oh, so ähnlich. Ne? Jedenfalls ähm, statt hoch x hoch Stern an einem ganz speziellen Punkt von der Formel. Und daraufhin hat das Programm eben diese komischen Sachen gemacht. Ja. Da das Programm da trotzdem irgendwas gemacht hat, muss dieses Stern ja auch irgendwas bedeuten. Ja, und dann die Geschichte halt dann mal ne, Kollegen erzählt und äh, ein Kollege von ihr, ein Professor war es dann glaube ich gewesen, hat sie dann auf so eine 4 punkt antennen aufmerksam gemacht, wo dann mit diesem Hochstand eben gerechnet wird. Und als sie sich das dann so durchdacht hat und gemerkt hat, naja, da steckt ja ein System dahinter. Das ne, ist ja gar kein Zufall. Ne, war gar nicht schlimm, dass ihr das passiert ist für, die, für das Raumfahrtunternehmen, ne, wo sie so berechnen sollte. Und ich weiß jetzt nicht, wie es passiert ist, jedenfalls ist sie dann auf die Idee gekommen, dieses geänderte Hochstern in die original einzusetzen. Und auf einmal war da nicht mehr dieses Apfelbrotmännchen, sondern, ja, die Schnittpunkte sind zwar ähnlich, wenn man die zwei Bilder dann mal Hälfte an Hälfte aneinanderlegt, wird man sehen, ähm, kam das Ding dabei raus. Ich habe es noch nicht überprüft. ne? Ich glaube dem jetzt mal. Hm. Ähm, Wäre ja ziemlich leicht zu überprüfen mit jedem x-beliebigen PC. Aber das ist doch schon heftig, oder? Jetzt sagt sie, die das da gesehen hat, ne, die Physikerin, es hätte Ähnlichkeit mit dem Katzenauge im Querschnitt. Mit Pupille, mit Iris, mit einem Drum und Dran. Und da ist es dann natürlich... Das war natürlich richtig interessant. Bis dahin konnte man zwar an dem Afrikaner-Männchen so bisschen, gewisse Spiralen ein kleines bisschen Ähnlichkeit zur Natur schon finden, wenn man gewisse Früchte und sowas sich anguckt oder Sonnenblumen oder sowas. Aber ähm, so, so ein komplettes Naturgebilde, <lacht> ein komplettes Blatt oder, oder was weiß ich, ein Bein oder irgendwas, wo ein bisschen Komplexität dahinter stecken muss, das war bis dahin noch nicht der Fall. Und ab da dann aber schon. Und. Wie es dann passiert ist, weiß ich auch nicht. Aber irgendwie ist es dann erst vor zwei, drei Jahren passiert. Ne? Dass sie aus diesem... Also dieses Auge ist natürlich auch nur ein Teil von dem Ganzen. Ne? Diese Mandelbrotformel ist eigentlich nur ein spezieller Teil dieser Urformel, So wie ich das momentan verstanden habe. Ne? Und wenn, wenn man das jetzt so weit vereinfacht, aufs, aufs Einfachste zurückgeht, bleibt dann irgendwie übrig. X ist gleich X... Hoch 1 durch x oder hoch minus 1 durch x, je nachdem. Also ihr gefällt hoch minus 1 durch x besser, aber man könnte es auch mit 1 durch x machen. Also etwas nehmen und dieses 1 durch x ist das der Kehrwert, mit dem Kehrwert hochnehmen, hoch multiplizieren Also da haben die Mathematiker die perfekteren Ausdrücke dafür, aber allein, das man aus dieser Formel, so ein Ding rausbekommen kann, zeige es, zeige es nicht, ach, ich verlinke mal das Video hier unten, ja, also das, ihr müsst ihr wirklich mal selbst angucken, weil ist ihr Ding ja, ich, ich bin jetzt das Tor dahin, und wenn ihr das Tor nehmen wollt, dann nehmt es, und wenn ihr denkt, das ist noch nicht die Zeit, dann lasst es, ja, ja. Das war es dann eigentlich schon. Habe ich irgendwelche wichtigen Sachen vergessen? Ja, na klar haben wir was vergessen. Ja. Und zwar zu erklären, was denn jetzt die Energie ist oder wie die funktioniert. Nach der Recherche mit diesen Wirbelthemen werdet ihr ja mitbekommen, dass es da ziemlich viele Wirbel gibt. Eigentlich, wenn man es abkürzen will, momentan so der Standpunkt, den ihr von mir hören könnt, den ihr von mir hören könnt, den ich von anderen zu so erfahren habe, der sich aber bei mir ein schönes Bild im Kopf gemacht hat, ist, dass es nur Wirbel in Wirbel in Wirbel gibt, ne, die alles sich aneinander ketten können bis zu einer bestimmten Anzahl und dann können die einen großen Wirbel ergeben und immer größere und aber auch immer kleinere. Ne? Da gibt es irgendwie, ich weiß nicht so richtig, nach oben hin vielleicht kein Ende und nach unten hin vielleicht auch kein Ende. Und wir sind halt jetzt gerade momentan hier in dieser Wellenlänge drin, gerade eben, momentan. Diese Wirbel wirbeln natürlich überall ne? und ähm, da kann man ja dann die Energie abgreifen. Ich glaube, so machen wir das momentan auch, wenn wir normale Elektrik, also normalen Strom erzeugen. Ähm, vielleicht noch nicht ganz so, wie wir es machen könnten, aber... Das hat ja bestimmt auch seinen Grund, dass es momentan so ist, wie es ist. Ja, wer weiß, was die früher vor 100 Jahren da schon drüber gedacht haben oder gewusst haben. Ja, wenn ich mir so die Experimente mir da angucke, die da verlinkt worden sind, wenn man sich mit den Wirbelthemen beschäftigt. Da kommt man auf Karl Herr von Reichenbach und äh, andere, die dann feinfühlige Menschen eingesetzt haben, die im Dunkeln dann ähm, aus, ja, wenn sie zwei Stunden im Dunkeln drin saßen, aus... Stromleitern, ne, wo nur Strom drauf gegeben worden ist, aber der nirgendwo so lang geflossen ist, sozusagen wie, wie so, so kleine Lichter am Ende des Kabels sehen konnten, dann nach einiger Zeit. Ne. Um solche Sachen geht es dann jetzt, glaube ich mal, äh, so richtig. Der Punkt ist meiner Meinung nach jetzt schon irgendwie, ich will nicht sagen überschritten, bei mir steht immer noch kein Selbstläufer zu Hause, ne, aber. Ähm, das wird mich jetzt nicht mehr so sehr verblüffen wie vor einem Jahr noch wenn da jetzt einer hier stehen würde muss mal so sagen vielleicht bauen wir auch selber ein wenn wir dürfen ich glaube, das ist auch noch so ein großes Thema dabei weil tja, irgendwie ist äh, der Konstantin May, den ich in dem ersten Video als Hauptquelle mit verlinkt habe das war damals der einzige der am Rampenlicht stand und als Doktor da gesagt hat wo es eventuell lang geht, ähm, der hat ja damals auch schon in seinen späteren Vorträgen gemeint, dass es wohl kein Problem wäre, so eine Maschine zu bauen, aber wer übernimmt denn dann die Verantwortung, dass an der Stelle dann äh, ein Energiesug eben herrscht und die Energien eben abgesaugt werden, in die wir ja auch eingebettet sind als Biokondensatoren mit unserem kleinen Mittelwirbel, den man hier sieht und unserem großen Aucherwirbel, wenn man den so nennen kann, der uns feinstofflich außen eben von unten wieder speist wenn es so ist. Was jetzt alles zu beweisen wäre, da würde ich mich freuen, wenn es jetzt endlich losgeht und wir da endlich Licht reinbringen können. Einen praktischen Test dazu habe ich gemacht, den möchte ich euch nicht vorenthalten, und zwar geht es dabei um Pyramiden. Los ging es mit dem Nico Neubauer, der in Brandenburg, da oben, beim Ort Lenin einen Bauernhof eine Zeit lang unter seinen Fittichen hatte und durch Viktor Schauberger Wissen wollen wir mal Viktor Schauberger Wissen sagen, ne, wollen wir es damit abkürzen ähm, kleine Steinhügel in seinen Garten reingestellt hat und unter den Steinhügeln waren Tontöpfe gewesen. Ne, da hat praktisch ein Loch gebuddelt hat da seinen Tontopf reingestellt, hat den Tontopf mit Wasser aufgefüllt und hat darüber Steine gestapelt. Ne? Dann ist das Wasser langsam durch den Tontopf weggesickert. Die Pflanzen rundherum hatten dann immer was gehabt, musste nicht gießen. Und nach oben hin konnte nichts verdunsten, weil ein Haufen Steine drüber gewesen sind. So weit, so gut. Habe ich mir gedacht, ich bin ja faul, ne? im Garten gießen ist immer Kacke. Habe ich mir so ein Ding gebaut und habe aber keine normalen, so, so wie man auf dem Acker findet, solche Quarzsteine gehabt, ne, so unförmigen, sondern halt normale äh, ziegelförmigen Steine, keine Ziegelsteine, aber halt diese, die da so die Form hatten. Ne? Und wie man es halt macht, wie man es von Kind her kennt, baut man dann Türme und nach oben hin man spitze, hatte ich am Ende eine Pyramide gehabt, ne? voll aus dem Bauch heraus, unten so einen, so einen äh, runden Tontopf reingestellt, Wasser reingekippt und habe das seine, sein Zeugs machen lassen. Ähm, es hat mich gewundert, weil ich da nie was nachkippen musste. Ne, das, der Topf ist aber nicht glasiert, glaube ich, heißt so Lassiert, jedenfalls ist da keine Lackschicht drauf. Und äh, er kann eigentlich durchdiffundieren, ne, das Wasser da. Also muss ja von irgendwoher immer wieder Wasser nachkommen. Ja, und wie das jetzt funktioniert, das habe ich die ganze Zeit nicht kapiert. Ich habe mich gewundert, im Winter gefriert das nicht. Das ist auf, auf, auf Höhe, da wo alles andere hochgefriert, direkt daneben ist ein Teich, der ist 50 cm tief, der ist bis unten durchgefroren und einen halben Meter daneben steht die Pyramide mit dem Tontopf drin, der viel höher gelegen ist und da ist nichts, da ist kein Topf gesprungen. Also ist da drin also auch kein Eis entstanden, glaube ich. Im Winter habe ich noch nicht nachgeguckt, aber im Sommer, wo ich nachgeguckt habe, das Ding ist nicht gesprungen. Also dürfte es eigentlich kein... Eis gegeben haben. Ja und im Sommer auch bei 30, 40 Grad Hitze da draußen man muss nichts reingießen und ich wusste die ganze Zeit nicht wie das funktioniert. Bis eben diese Physikerin, Mathematikerin da in einem ihrer Interviews war es glaube ich gewesen oder stand es in ihrem Buch. Ich weiß gar nicht so richtig wo ich es her habe. Jedenfalls kam die dann an mit dem Argument, dass in so einer Pyramide perfekt sich Wirbel ausbilden können. Und nachts wenn dieses Meer, in dem wir hier alle drin rumschwimmen, ne, ist ja eigentlich gasförmiges Wasser, wo wir hier drin sind. Ne, 54%, 54 Luftfeuchtigkeit oder sonst wie viel, ne, ist es gasförmiges Wasser hauptsächlich. Ähm, das kommt nachts runter oder verdichtet sich, ja, weil es kühler irgendwie wird ne, und wenn es in dem Moment dann irgendwie in so einem Wirbel gefangen wird, kann man es wohl dann äh, viel schneller kondensieren lassen, wenn man es kondensieren dann nennen will oder, oder einfach nur diese ja, dieses das, ne, von vom gasförmigen zustand in, in flüssigen zustand das bringen kann hat man dann so eine art quelle gebastelt und das war interessant gewesen ne? ich habe mich dann sofort an ähm, konstantin Meils buch die sendetechnik der götter erinnert ich habe viele bücher von ihm da ich habe die ganzen bücher habe ich nicht verstanden muss ich sagen so bis ins Enddetail, ne? aber dieses Buch, die Sendetechnik, der Götter, das habe ich verschlungen, das, das, das hat sich gelesen wie, oh, krass, heftig, kann ich nur empfehlen und da drin ging es um diese Kirchen, diese ganzen heiligen Bauten, die gemacht wurden, sind die alle nach heiliger Geometrie oder ziemlich nahe an dieser heiligen Geometrie dran gebaut sind und wie, ich da, oder wie wir jetzt ja wissen, können sich in den Dingern auch wunderbare Wirbel ausbilden. Dass man mit den Dingern vielleicht über kilometerweiten weiten Sendenetz aufbauen kann, ist vielleicht die eine Sache. Aber dass die Kirchen, die da an spezielle Plätze gebaut worden sind, vielleicht auch dafür zuständig sind, die Quellen im Umkreis zu speisen, das war mir neu gewesen. Aber ich habe schon mal irgendwo gehört, dass da, wo irgendwo eine alte Kirche abgerissen wird, dass rundherum auch die Quellen versiegen, ab und zu. Ja, und das wäre dann eine Erklärung. Neulich habe ich durch, na, schöne Grüße an dich, du weißt wen ich meine, durch denjenigen ähm, eine Info bekommen, dass angeblich unter vielen Kirchen oder unter jeder Kirche, keine Ahnung, ich habe es noch nicht überprüft, das ist nur mal so eine Info, ne, die aber gut passen würde, ähm, unter jeder Kirche da im Kellergewölbe irgendwie ein Eichenstamm eingelassen wurde, der mit dem Grundwasser verbunden ist. Klingt logisch, jetzt nach dem hier zu urteilen. Ja, und irgendwie haben ja sowieso momentan ziemlich viele Leute Bock, Pyramiden zu bauen. Wenn wir jetzt auch noch wissen, für was wir es machen, ist das vielleicht ganz nützlich. Ja, mal schauen, wann es dann richtig losgeht. Aber ich kann das mit den Pyramiden und dem Wasser hundertprozentig bestätigen. Hier seht ihr nochmal einen kurzen Ausschnitt von dem Ding, was funktioniert. Und hier ist noch mal ein kleiner Ausschnitt von dem Ding, was nicht funktioniert hat. Da habe ich so einen Tontopf in der Mitte genommen, der viereckig ist. Ui. Na, ja, was ist er? Ja, ja, ja, ja, ja. Ich leg's dir mehr gleich wieder drauf. Keine Sorge. Ah, hier sieht es schon anders aus. <lacht> Halb voll ist er noch. Aber immerhin. Sieht was? Sieht was? Ich äh, weiß nicht, ob es daran gelegen hat, aber so im Nachhinein, naja, da kann es nicht so richtig rumwirbeln. Ist jetzt mal so meine ganz leinhafte Meinung ne, nach den ersten äh, Versuchen da. Okay, ähm, das würde ich jetzt mal so als freie Energiemaschine bezeichnen. Wasserkondensiergerät, ne? Eigentlich. <lacht> Aber ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, denke ich, glaube ich. So, das war's jetzt. Den Rest dürft man selber rausbekommen. Hm? Bis später. Hallo, der winkt. Der will sich gleich festbeißen, du Ach Quark. Der muss erst mal eine weiche Stelle finden. Das Außerdem kommt der, kommt der ja gar nicht auf der Haut. Guck mal, der hangelt sich immer nur. Du brauchst Haare auf der Haut, Kadi. Das ist der Trick. Mm -mm. Nee, bei den Katzen funktioniert ja auch nicht. Ne? Hm, du brauchst die richtigen Haare auf der Haut. Oh, der kleine Fein. Jetzt kribbelt noch einer. Ja, haben nee, ist das keine Zigarette, was ist denn das? Das Kleine ist grünes. was macht die Ticker?